Ja, es ist halt außer, dass ich eine, eine Slowenin war, dann war halt, waren halt schon Konflikte auch. Sogar also mit den Slowenen habe ich Konflikte gehabt, die auch nicht verstanden haben, warum ich so politisch, warum ich so politisch äh, Interesse habe und, und warum ich so viele Slowenen bin und, und so weiter also von die Enttäuschung war schon groß, wenn der Krieg aus war und die Engländer kamen und äh, uns wieder so behandelten wie Feinde und, und wir nicht einmal in die Kirchen dürften mehr ohne, ohne Ausweise und so weiter. Das war wir waren auch von den Engländern sehr diskriminiert. Die Engländer haben wir uns, wie sie das erste Mal kommen, sind, zu diesen Bauern bewaffnet und streng. Und da habe haben ich, als, ich als Kind gedacht: Ja, der Krieg ist ja wohl aus und warum geht der Krieg weiter? Ich habe das nicht verstanden, wenn der Krieg aus ist und noch bewaffnete Männer zum Haus kommen. Obwohl wir die Engländer früher als Verbindete und Helfer und so gekannt haben war das später eine große Enttäuschung. Ich verstehe das noch heute nicht, warum die Engländer so, die waren so von die, die haben sich so losen von, von den Nazis beeinflussen und da waren wieder nur die Feinde, nur die, die Partisanen und die die Slowenen.